Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improved Wi-Fi mit einem kurzen Einführungsvideo heute, wie man in Python mit Hilfe der Module TensorFlow und Keras ein simples neuronales Netz erstellt. Dieses Video sollte eine schnelle Anleitung für Beginner sein, das heißt... Das neuronale Netz, was wir erstellen, ist extrem simpel. Bevor wir anfangen, zunächst einmal kurz etwas zur Funktionsweise von neuronalen Netzen. Ein künstliches neuronales Netz orientiert sich an der Struktur des menschlichen Gehirns und dieses basiert auf einer komplexen Verknüpfung zwischen einer Vielzahl von Neuronen, welche über Synapsen miteinander verbunden sind, und der Prozess des Lernens ist nichts anderes, als dass die Verknüpfungen zwischen mehreren Neuronen stärker werden bzw. sich die Napsen zwischen mehreren Neuronen verstärken und in Bezug zu einem künstlichen neuronalen Netz spricht man nicht von Neuronen, sondern von Tensoren. Und die sogenannten Tensoren werden innerhalb von neu künstlichen neuronalen Netzen in verschiedene Layer aufgeteilt und miteinander verbunden. Und beim klassischen Aufbau gibt es drei Schichten. Eine Inputschicht, in welche die Daten eingegeben werden. Eine versteckte Schicht, auch als Hidden Layer bezeichnet, bei der verschiedene Tensoren miteinander wechselwirken und die Daten verarbeiten. Und eine Outputschicht, welche das Ergebnis der Lernerfahrung ausgibt. Damit ein neuronales Netz lernt, benötigt es Trainingsdaten und je mehr Trainingsdaten eingegeben werden und desto häufiger das neuronale Netz trainiert wird, desto besser sind die Lernerfolge und desto besser wird das neuronale Netz in der Aufgabe, die sie zu erfüllen hat. Am Anfang versucht das neuronale Netz zufällig diese Zusammenhänge zwischen Daten zu erkennen und bestätigt sich ein solcher Zusammenhang, so ändert sich die Struktur bzw. gewisse Schwellenbereiche innerhalb des neuronalen Netzes und die Lernerfolge werden immer besser. In unserem Beispiel nutzen wir die Python-Bibliothek TensorFlow und die darauf aufsetzende Bibliothek Keras. Und damit du die Bibliotheken nutzen kannst, musst du diese zunächst installieren, die entsprechenden Seiten, wo du dir diese Bibliotheken herunterladen kannst. Und wie dies funktioniert, findest du in der Videobeschreibung. Und da die beiden Bibliotheken nicht im Python-Interpreter installiert sind, musst du nach Installation in der Konsole noch folgende Befehle ausführen. PIP install Keras. PIP install tensorflow falls das nicht funktioniert, blende ich die hier noch eine Alternative ein. Doch bauen wir jetzt unser erstes simples neuronales Netz, dazu müssen wir zunächst beide genannten Bibliotheken importieren, anschließend erstellen wir unser erstes neuronales Netzwerk, in diesem Fall habe ich klassisch mit dem Namen Modul äh, das Netzwerk benannt und das erstellen erfolgt mit Hilfe des Keras Befehl Models.sequential. Als nächstes müssen wir unsere Input-Schicht anlegen. Dafür nutzen wir den Befehl Add und die Layer-Funktion. Und Durch den Befehl wird unser, unserem Netz ein Layer des Typen Dense hinzugefügt, was bedeutet, dass es sich hier um einen dichten Layer handelt. Jedes Neuron ist also mit jedem Neuron der nächsten Schicht verknüpft. Anschließend müssen wir noch die Units angeben, also die Anzahl der Neuronen innerhalb der Schicht. In diesem Fall nehmen wir drei Neuronen und mit Input Shape definieren wir als letztes noch die Dimension der Eingangsdaten, welche, wie du gleich noch feststellen, wie es in unserem Fall 1 ist. Da es sich um einfache Listen handelt. Im nächsten Schritt müssen wir den Hidden Layer bzw. unsere Zwischenschicht anlegen. Dies funktioniert genauso, allerdings reichen uns hier zwei Neuronen und wir müssen nicht definieren, welche Dimensionen die Eingangsdaten haben. Zuletzt machen wir selbiges nochmal für den Output Layer, wobei wir hier nur ein Neuron benötigen. Im nächsten Schritt geben wir unsere Trainingsdaten ein. Hier habe ich zwei Zahlenreihen, welche ich in Form einer Liste in Python anlege. Und das neuronale Netz soll anschließend lernen, welcher Zusammenhang zwischen den beiden Listen bzw. Zahlenreihen besteht. Dir wird sicherlich direkt ins Auge gesprungen sein, dass die zweite Liste die Zahlen der ersten Liste multipliziert mit 10 enthält. Und Ziel des neuronalen Netzwerkes soll es schlussendlich sein, dass ich eine beliebige Zahl eingebe und das neuronale Netz als Ergebnis die gleiche Zahl multipliziert mit 10 ausgibt, weil es diesen Zusammenhang gelernt hat. Im letzten Schritt muss das neuronale Netz noch compiled werden. Der Compile-Funktion muss dabei noch eine Loss-Funktion mitgegeben werden und diese Loss-Funktion bestimmt darüber, wann eine Abweichung vom gewünschten Ergebnis gut oder schlecht ist. Und die Loss-Funktion in diesem Fall richtet das neuronale Netz darauf aus, dass die Abweichung zum Mittelwert zum Quadrat minimal wird. Neben einem Compiler benötigt das Neuro neuronale Netz noch einen Optimizer, welcher wie der Name schon sagt Optimierungszwecken dient. Im letzten Schritt müssen wir noch eine Funktion zum Trainieren des neuronalen Netzes implementieren. Dazu nutzen wir die sogenannte FIT-Funktion, welche wir als Parameter die Eingangs- und Ausgangsdaten sowie die Anzahl der Trainingsdurchläufe mitgeben. Und in diesem Fall habe ich die Anzahl der Trainingsdurchläufe auf 5000 festgelegt. Bei 1000 würden die Ergebnisse wahrscheinlich noch zu ungenau sein. Den muss man gegebenenfalls durchprobieren. Ja, im letzten Schritt testen wir unser neuronales Netz, indem wir schauen, ob uns das neuronale Netz für die Eingabe der Zahlen 6, 8 und 10 ungefähr jeweils das Zehnfache als Ergebnis ausgibt. Und wie wir sehen, hat dies funktioniert. Unser neuronales Netz funktioniert also, bzw. der Lernprozess war erfolgreich. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Abo freuen. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao.